natürlich mehrere Aufgaben haben, aber jeder Schüler hat eine andere Aufgabe zuerst. Also die Aufgaben sind in einer anderen Reihenfolge für jeden Schüler. Man hat auch eine begrenzte Zeit für jeden Schüler, für jede Aufgabe. Und sobald die Zeit abgelaufen ist oder man die Aufgabe erledigt hat, kommt dann die nächste Aufgabe. Das muss man einfach machen, damit man das Spick... Risiko verkleinern kann. Man muss auch angepasste Aufgaben stellen, weil ähm, man hat da Google zur Verfügung, das äh, dient als Hilfsmittel, wie in Physik zum Beispiel die Formelsammlung und da muss man natürlich die Aufgabentypen dann anpassen, äh, indem man keine Lernfragen stellt, sondern mehr Aufgaben, indem man Google als Hilfsmittel halt hernehmen kann. Ähm, um die Idee umzusetzen, haben wir folgende Technologien benutzt. Ähm, wir haben für das Frontend Flutter und Dart benutzt. Ähm, Flutter ist eine Open Source Entwicklungskit von Google und Dart ist eine objektorientierte Programmiersprache. Ähm, der Vorteil von Flutter ist, dass ähm, man die Nutzung auch durch die, eine App oder auch durch ähm, die Webseite machen kann. Und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 Danke, das sind richtig gute Lessons, die ich daraus lese. Und zwar eine richtig gute Planung am Anfang, Arbeitspakete abklären, Schnittstellen abklären, wer wofür zuständig ist. Und dann auch ein nettes Learning. Und finde ich, kann man sich auch eine Scheibe abschneiden. Dann auch nicht stressen lassen, wenn mal jemand nicht da ist, sondern einfach ein bisschen schauen. Wir haben ja jetzt eben ein bisschen Zeit. Herzlichen Dank. Großen Applaus für das Projekt Online Klausuren. Danke euch.